Der Sommer 2021 ist ein besonderer Sommer. Der steirische Herbst beginnt etwas vor dem eigentlichen Herbst, diesmal mit dem Motto The Way Out und auch heuer gibt es wieder die bewährte Kooperation zwischen Holding Graz linien Straßenbahnen, Bussen, die beklebt sind mit dem heurigen Sujet des steirischen Herbst. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Freude beim steirischen Herbst 2021. Die Holding Graz sponsert auch in diesem Jahr den Steirischen Herbst zum mittlerweile elften Mal. In diesem Jahr haben wir den Slogan The Way Out auf insgesamt 100 Bussen und 25 Straßenbahnen gebrandet. Sie fahren durchs ganze Grazer Stadtgebiet und für unsere Bonusclubmitglieder haben wir uns ein besonderes Highlight einfallen lassen. Beim Kauf eines Tickets für den Steirischen Herbst bekommen unsere Bonusclubmitglieder ein Ticket gratis dazu. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website der Holding Graz und auf der Website vom Steirischen Herbst. Nach einem Jahr pandemiebedingter digitaler Diät wagt sich der steirische Herbst teuer raus. The Way Out. Und wer könnte unsere Zuschauer besser zu den künstlerischen Arbeiten bringen als die Holding Graz mit ihren Bussen und Bims?